Die Frage nach der Technik, gibt es eigentlich sowas wie böse Technik, liebe Technik? Manfred Spitzer hat sich ja gerade einen Namen gemacht, damit, dass er uns erzählt, wie gefährlich das doch alles ist. Und er macht da aber meiner Ansicht nach ein paar wichtige logische Fehler. Er macht einen wichtigen Hinweis, wir müssen nämlich die Technik, die wir nutzen, hinterfragen. Er vergisst aber... Er macht das sehr global und verteufelt irgendwie alle Technik und das ist doch nicht die Richtung, in, die ich, in der ich das denke. Also wenn er sagt, das Navi macht uns, ähm, verändert unser Denken, hat er recht. Ähm aber das macht nicht generell alle Technik böse. Karten zum Beispiel sind auch eine Technik, sind eine Kulturtechnik und von denen spricht er gar nicht, dass die, die haben auch unser Denken verändert und das stört ihn aber gar nicht. Also und da muss man eigentlich etwas genauer differenzieren und genau darum geht es mir primär. Je mehr digitale Technik wir haben, desto überfordernder wird das irgendwie auch alles. Und äh, da ist quasi meine, meine Ansage, wir brauchen digitale Mündigkeit, weil nur damit können wir überhaupt anfangen, äh, die, die Technik äh, ja, im, im Griff zu halten, haben und damit auch wirklich verantwortungsvoll umzugehen. Einen kurzen Blick auf den Fahrplan, ähm, nach dem Einstieg wird es dann ähm, erstmal einen kurzen ähm, Abriss zum Thema Technikphilosophie geben, was ist das überhaupt und was ist Technik und wer ist da eigentlich aktiv, dann werde ich den Begriff Technikpaternalismus erläutern und kritisieren und dann gehe ich eben zum Thema Mündigkeit, im Endeffekt dann zur digitalen Mündigkeit, das sind sozusagen die, die Richtungen, in der wir uns bewegen. Ähm, genau, kommen wir zum abstrusen Einstieg. Im Jahr 2006 hat Adam Sandler einen seiner vielen Filme gemacht, äh, der jetzt nicht unbedingt besonders gut war, aber ich fand das Thema ganz spannend, er hat nämlich eine Fernbedienung, mit der er ähm, das Universum bedienen kann Und dieses, diese Fernbedienung, hauptsächlich äh, spult er damit vor, also es fängt ganz alles ganz harmlos an, er spult einen Streit vor mit äh, seiner Freundin, den muss er dann nicht erleben ähm, und das ist natürlich eine feine Sache, dann kann er auch noch den Besuch bei den Schwiegereltern vorspulen und äh, ist erstmal richtig begeistert. Was das Problem an der Sache ist, ist, dass es eine lernende Fernbedienung ist. Das heißt, das nächste Mal, wenn er anfängt, wenn ein Streit mit seiner Freundin anfängt, spult die Fernbedienung wieder automatisch vor. Und im Endeffekt spult die Fernbedienung immer mehr vor, weil er nutzt sie ja immer mehr und sie hat dann gelernt. Und am Ende hat er sein ganzes Leben vorgespult, von seinen Kindern nichts mitgekriegt und bereut, diese Fernbedienung überhaupt jemals benutzt zu haben. Und also die Moral ist, äh, die, so, solche Technik ist schlecht. Und Während sich die einen eben eine Fernbedienung wünschen, um diesen Film vorzuspulen, fällt den anderen auf, ähm, dass das Problem eigentlich wo ganz anders liegt. Denn eine, diese Fernbedienung ist eigentlich gar nicht so doof. Ich hätte die auch gerne. Das Problem ist, dass sie lernend ist und dass ich nicht mehr kontrollieren kann, wann sie vorspult und wann nicht. Dass sie also von sich aus agiert. Und, ähm, und das ist unkontrollierbar und in dem Moment äh, wird sie tatsächlich problematisch. Aber nicht, weil es einfach böse Technik ist, sondern weil man ihre Entscheidung nicht mehr überbrücken kann. Und das ist eben genau das, was ich als äh, Technikpaternalismus bezeichne beziehungsweise, das kommt nicht von mir, aber da kommen wir später drauf, und ähm, das, äh, das ist genau die Differenzierung, die mir zum Beispiel auch bei Spitzers fehlt. Ähm, es gibt natürlich noch ganz viele andere äh, Science-Fiction-Filme, die genau das Motiv aufgreifen, Technik äh, oder Computer steuern unser Leben und steuern mehr, als uns eigentlich recht ist. Ähm, Dabei, ähm, genau, hier in dieser Liste fällt, man sieht das leider nicht so gut, weil ich nicht scharf stellen konnte, fällt einer ein bisschen raus, das ist hier unten in der Mitte Minority Report. Warum fällt der raus? Es, ist, es handelt sich zwar um, äh, auch um Kontrolle durch Technik, die dort thematisiert wird, aber wir müssen da gar nicht mehr drauf warten, weil das, was ähm, in Minority Report äh, thematisiert wird, das haben wir schon. Es ist also gar keine Dystopie mehr. Wir haben das Projekt INDEKT, äh, das ist ein europaweites Projekt, was ähm, damit beschäftigt ist, Informationen zusammenzuführen äh, und äh, zu versuchen, dadurch äh, viel, viel äh, Kontrolle über, über die Menschen zu gewinnen. Es gibt auch, deswegen erwähne ich das hier, zu diesem Projekt passend eine... Ähm, eine Ethikkommission, eine eigens eingerichtete Ethikkommission, die sozusagen die Technikfolgenabschätzung bewertet und die sagt, das ist aber alles gar kein Problem, dass wir ganz viele Daten vernetzen und dadurch gewinnen wir doch ganz viel, ist völlig unproblematisch. Und dabei kommen wir genau zu der Frage, was, was legitimiert denn diese Ethikkommission, was machen denn eigentlich die Philosophen? Ähm, was, die, die, die müssten doch eigentlich sich da auch mehr Gedanken zu machen, machen sie auch. Hier haben wir zum Beispiel einen, der dieses, dieses Phänomen, du glaubst zu schieben und wirst geschoben, auch schon recht früh ähm, erkannt hat oder festgestellt hat und wenn wir jetzt zur Technikphilosophie kommen, ähm, es gibt eben den, den, den Bereich der Technikphilosophie, der sich genau mit solchen Fragen beschäftigt, Komischerweise sind in solchen Ethikkommissionen immer sehr, sehr wenige Moralphilosophen oder Technikphilosophen zu finden, das sind dann immer irgendwie Leute aus der Wirtschaft, aber äh, da wollen wir quasi hin. Technikphilosophie, äh, gerade in Bezug auf, ähm, äh, auf Technik, haben wir hier dieses, äh, dieses schöne Volksweisheit, wenn ich einen Hammer habe, sieht ihr das Problem wie ein Nagel aus, ähm, das, äh, das, das eigentlich schon ganz schön zeigt, ist Technik neutral, ist Technik nicht neutral, es wirft halt eine Frage auf. Was ist Philosophie? In Hackerkreisen sage ich immer, das sind die, die mit der Antwort 42 nicht zufrieden sind, also dass denen das nicht reicht, das ist ein Douglas-Adams-Bemerkung, weil ja die Antwort 42 die laut Douglas-Adams die, nee, die Antwort auf die Frage nach dem Leben und dem Universum ist. Es geht also darum zu fragen, was, was wollen wir eigentlich und was macht die Technik eigentlich mit uns. Die Technikphilosophie findet ähm, verschiedene Bereiche natürlich oder hat verschiedene Thesen. Die erste ist äh, zum Beispiel die äh, Überlegung, dass der Mensch ein Mäng Mangelwesen ist und dass... Technik entwickelt wird, um eben Zeit zu sparen oder überhaupt um diese Mängel zu beheben. Zeitmangel ist einer der größten, so oben war es, Zeitmangel ist einer der größten Mängel des Menschen, er stirbt halt irgendwann und sehr, sehr viele Technik ist genau darauf ausgerichtet, Zeit zu sparen, Zeit einzusparen, die Waschmaschine, das Flugzeug. Da gibt es, ganz, also man kann bei ganz vielen Stellen sehen, das jetzt, soll jetzt Zeit sparen. Es gibt die These, dass äh, technik bedürfnisorientiert ist, ähm, dass man sich damit die, die Natur unterwerfen möchte, also wenn ich den Acker bestelle oder äh, Tiere züchte oder auch Fluggeräte baue, damit will ich immer äh, unterwerfe ich immer die Natur, die Natur meinem, meinem Zweck. Ähm, es gibt auch hier auch ganz früh schon die, die Sorge vor Verselbstständigung von Technik, also Kontrollverlust, das ist quasi die Richtung, in die ich ja auch mit Technikpaternalismus dann gehe. Ähm, es gibt die Frage nach der Neutralität von Technik, ich, meine These ist, sie ist nicht neutral, sie kann nicht neutral sein, Technik gibt immer einen Handlungsrahmen vor, ähm, das wie bei dem Hammer-Nagel-Zitat, aber äh, das entbindet uns natürlich nicht unserer moralischen Verantwortung, wie wir Technik benutzen, also es häng, hängt immer auch davon ab, wie wir sie gebrauchen, aber sie kann nicht neutral sein. Ähm, dann wird natürlich auch die Frage nach der Macht der Technikerinnen gestellt, wie, äh, wie, was, was können die allein dadurch, dass sie die Technik prägen und formen, was können die ausrichten, was für eine Macht haben die ähm, und diese Macht müssen wir uns auch bewusst machen. Und das ist quasi genau das, worauf ich auch hinaus möchte, dass eben in der digitalen Technik noch viel zu wenig Philosophie drinsteckt und ähm, dass das einfach ein bisschen mehr äh, stärker werden muss, weil ähm, Technikerinnen oft äh, sehr nah dran sind und dann diesen, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen, nicht mehr Effekt auch haben. Und ähm, das heißt, es muss auch äh, philosophisch äh, hinterfragt werden und dann äh, stellt sich aber fest, irgendwie viele Philosophen ähm, ja, naja, es ist eine neue Technik, es ist natürlich von den hochgestochenen Philosophen, die sind mittlerweile recht alt, jedenfalls die, die sich schon einen Namen gemacht haben und noch leben. Und ähm, da, da wird es natürlich eng, da gibt es einfach noch nicht so viele, die sich damit auseinandergesetzt haben. Das kommt, ist aber jetzt am Kommen, die ersten Dissertationen zu dem Thema werden geschrieben. Und äh, das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis und gleichzeitig sage ich mir, wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, dann muss eben der Prophet zum Berg kommen und äh, dann müssen sich eben auch andere drum kümmern. Und dann müssen die, die sich schon mit Medien beschäftigen, ähm, einfach auch mehr Gedanken darum machen, äh, wie wollen wir das denn eigentlich haben. Ja, Umwelt ist natürlich auch ein klares Thema der Technikphilosophie, spielt jetzt außer in der Green IT natürlich für, für diesen äh, Vortrag keine Rolle. Und äh, die Frage, äh, darf ich mich eigentlich, also darf, darf der Mensch den Körper äh, technisch äh, verbessern? Das äh, geht zum Beispiel in die Richtung, ähm, also wenn, wenn viele das machen, dass sie zum Beispiel ihren, ihr Gehirn verbessern würden, wenn das möglich äh, wäre, dann würde natürlich eine Art Gruppenzwang entstehen, ich würde keinen Beruf mehr finden oder keinen Job mehr finden, wenn ich das nicht auch mache. Und äh, genau aus dem Hintergrund muss man natürlich auch solche Sachen hinterfragen. Der Begriff Technik kommt aus dem altgriechischen von dem äh, altgriechischen Techne ähm, und bezeichnet eine Kunst ursprünglich also eine Kunstfertigkeit eine Kompetenz also zum Beispiel ähm, ein Pferd zu beschlagen oder Gitarre zu spielen das ist äh, also die Technik äh, Gitarre, des Gitarrespielens. Ähm, erklärt ganz gut das ist sozusagen der ursprüngliche Begriff dann kommt noch dazu, die Griechen haben immer ganz viele Bedeutungen für ihre Wörter äh, gehabt, äh, eine, eine Tüchtigkeit, eine wissenschaftliche Tüchtigkeit, Geschicklichkeit und äh, ganz schön, es kommt auch das Wort List, also ähm, ich, ich habe eine, eine, eine fesche Technik. Ähm, und als weitere Bedeutungsebene kommt dann die Kunst, also die schöne Kunst, äh, die bildende Kunst, das Kunstwerk. Und ähm, insofern an der Stelle finde ich auch immer den, den, die Verbindung zwischen Hackern und ähm, äh, Philosophen, weil, weil Hacker sind eben auch Kunsthandwerker. Also sie, sie benutzen Technik und das hat eben für mich auch viel mit Kunst zu tun. Das ist einfach auch ein tolles Erlebnis, wenn plötzlich Technik, die man selber programmiert hat oder so, auch funktioniert oder wenn man ein Problem elegant löst. Und äh, das, ach so, ja, ach so, da sind wir ja schon. Das ist sozusagen die, die Definition. Es gibt noch den Unterschied äh, im Deutschen zwischen Technik und Technologie, das sind zwei Begriffe, im Englischen gibt es nur Technology, was dann für die Übersetzer immer schwierig ist, ob, ob sie es jetzt mit Technologie oder Technik übersetzen, ähm, der Unterschied ist, schwierig zu definieren. Ich, ich versuche es grob, es gibt auch andere Definitionen. Ähm, am häufigsten äh, ist die Unterscheidung in der Form gemacht, dass Technik äh, das Allgemeine äh, darstellt, also alle, alle Technik ein umfassender Begriff ist, während Technologie einzig, einzelne Technikzweige betrachtet. Also, das, das ist jetzt die Computertechnologie, aber ich unterhalte mich über die gesamte Technik. Oder Technikphilosophie äh, macht, macht sich natürlich Gedanken um alle Technik, äh, während, wenn ich nur über meinen Computer philosophieren würde, dann würde ich äh, Technologiephilosophie betreiben. So kann man das einigermaßen äh, zusammenfassen. Ähm. Es gibt eine moderne Definition des Begriffs Technik von der VDI Düsseldorf aus einer VDI Richtlinie, und das ist eigentlich, das bringt es relativ einigermaßen bündig zusammen. Sie, ist, also sie umfasst nämlich diese drei Punkte einmal die nutzerorientierten, künstlichen, künstlich gegenständlich wirkende Gebilde, sogenannte Artefakte. Ähm, alle menschlichen Handlungen und Einrichtungen, in denen diese Artefakte hergestellt werden oder entstehen überhaupt, und wiederum alle Handlungen, äh, in denen diese Artefakte verwendet werden. Also ich kann den Hammer, es, es ist sozusagen der Hammer oder ähm, der Kuli, ähm, also ich kann, der, der Hammer wäre quasi Punkt 1, da ist Artefakt. Das Herstellen des Hammers wäre Punkt 2 ähm, und das Anwenden des Hammers wäre Punkt 3. Das ist alles Technik, deswegen ist es ein schwieriger Begriff. Ähm, Günther Ruppol sagt so schön, jede Invention ist eine Intervention und zwar in Natur und Gesellschaft. Technik macht andere Menschen aus uns. In dem Moment, wo, ich, äh, wo eine neue Technik entwickelt wird, prägt sie das Umfeld des Menschen und sie prägt den Menschen mit. Ähm, im, äh, im, Urheberrecht haben wir diese diese Stelle, diese Diskussion ganz gerne mal, ganz früher haben nämlich Musiker zum Beispiel nur überhaupt darüber Geld verdient, dass sie sich vor einen Raum von Leuten gestellt haben und da aufgetreten sind, dann kam irgendwann eine Technik, mit der man Musik fixieren konnte, und ähm, das konnten sie dann verkaufen, dadurch haben sie durch Technik ein neues äh, Verkaufsmodell entwickelt, naja, und Technology give it, Technology take it away, äh, jetzt äh, wird das halt ganz schwierig ähm, und das ist, alles entsteht durch äh, Entwicklung äh, der Technik. Ähm, das, also äh, jetzt äh, zu sagen, na, dieser, dieser Fortschritt, das ist auch doof oder im Urheberrecht, äh, da geht uns ja jetzt ganz viel verloren und das Geschäftsmodell geht kaputt. Da, da gibt es dann dieses schöne Gegenbeispiel mit dem Kühlschrank, dass ja seit der Erfindung von Kühlschränken ähm, die Eistransporteure ihren Job los sind und das Finanzierungsmodell für Eistransport überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, so hat man nämlich vor der Erfindung von Kühlschränken Sachen kalt gehalten. Ähm, manche Dinge sind halt einfach nicht mehr nötig, wenn neue Technik äh, dazukommt. Und was sie macht, sie ersetzt, sie ergänzt, sie verändert, sie erweitert, sie schafft neue oder eliminiert alte menschliche Handlungsweisen. Und das ist ähm, ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns bewusst machen. Jede Technik, die ich benutze, verändert mich. Und jede Technik, die ich neu erfinde, auch. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, Technik zu hinterfragen, ähm, ob die mich denn auch so verändert, wie ich das gerne hätte. Ähm, es gibt... Man kann auch unterscheiden in harte und weiche Techniken. Die harten Techniken, hier sind so ein paar äh, Klassiker, der Webstuhl, die Dampfmaschine und die Elektrizität. Ähm, genau über diese drei Faktoren sagte Ernst äh, Karl Marx, dass das viel gefährlicher Revolutionäre sind, als es Menschen jemals sein könnten. Aber es sind eben nicht nur diese harten Kulturtechniken, sondern es gibt auch die weichen Kulturtechniken. Ich habe vorhin schon von ähm, Karten gesprochen, aber auch die Zeitmessung oder die, die Erfindung von Schrift oder äh, ein Inhaltsverzeichnis. Also wirklich Dinge, über die wir uns auch gar nicht mehr Gedanken machen. Die haben damals, zu so dem Zeitpunkt, als sie aufkamen, das, äh, das Denken... Enorm verändert. Also, allein was, ein, was Kartenlesen an Orientierungsmöglichkeiten möglich gemacht hat. Und das macht man sich meistens nicht so bewusst. Genau diese Techniken nennt übrigens ein Philosoph namens Carr, bezeichnet die als intellektuelle Techniken, die eben das, das, das intellektuelle geistige Vermögen erweitern und ermöglichen. Und, das, und damit natürlich auch verändern. Wenn wir jetzt davon sprechen, wer gestaltet Technik, wer macht Technik, da haben wir natürlich haben wir unterschiedliche Akteure, die da aktiv sind. Das ist zum einen der Eigentümer, in dem Fall jetzt, der besitzt jetzt das, den Laptop, also derjenige, der es auch herstellt, der es verkauft, der, der sagt, so und so wird es produziert, der hat ein gewisses Verwertungsinteresse. Dann haben wir den Techniker, der hat ein Designinteresse, wir haben den Gesetzgeber mit spezifisch rechtlichen Interessen und wir haben natürlich die Konsumenten mit kulturell sehr differenzierten Nutzerinteressen. Und irgendwo in diesem äh, pluralen Spiel der Kräfte, äh, dazwischen bewegt sich äh, der, der Punkt, der uns erklärt, oder ne, der Punkt, der sagt, wie sich eigentlich Technik äh, entwickelt, was daraus wird und ähm, es, man kann gar nicht so ganz sagen, okay, dieser Mensch, da muss jetzt hingehen, wenn du möchtest, dass Technik nicht den Weg einschlägt, sondern den. Es ist also sehr schwierig, ähm, da das äh, Freiheits- und Individualitätsprinzip zu verteidigen, weil es sich auch einfach sehr schnell mal verselbstständigen kann. Und genau Darum, dadurch kommen wir jetzt zum äh, technik also zur Frage, ähm, äh, was, was äh, ist, ist denn eigentlich technik Sarah Speakerman und Frank Pallas haben den Begriff 2006 geprägt. Ähm, Sie nannten es Technology-Paternalism, Sie haben im Englischen geschrieben und wie ich vorhin erklärt habe, übertrag, sollte man das aber ins Deutsche mit Technik-Paternalismus übersetzen, nicht mit Technologie-Paternalismus, weil wir hier eben diese zwei Begriffe haben. Technik-Paternalismus, der Begriff ist also relativ jung. Es gibt den Begriff Technik-Determinismus, der in eine ähnliche Richtung geht, der auch sagt, Technik verändert das Handeln, Technik hat immer auch eine, eine Richtung, in die sie streb, strebt. Ähm, Paternalismus beinhaltet noch ähm, eine Entmündigung, beinhaltet wirklich das, das unkontrollierte, ähm, äh, entmündigende Effekt und das äh, ist mir wichtig und deswegen ähm, äh, halte ich es hier mit Sarah speakermann und Frank Pallas. Der Paternalismusbegriff allein ohne Technik hat eine wesentlich ältere Karriere, hier kommt zum ersten Mal Kant, den kriegen wir später nochmal, wegen der Mündigkeit, der, der das zusammenfasste als eine wohlwollende Behandlung von Regierungen gegenüber unmündigen Kindern. Also die Untertanen werden behandelt wie unmündige kind, Kinder und diese Kinder können gar nicht selber entscheiden, was eigentlich wirklich für sie nützlich und schädlich ist. Und er, er sagt, das ist der größte denkbare Despotismus. Also, Paternalismus, wenn ein Staat gegenüber seinen Untertanen handelt. Ähm, man könnte es auch als verordnetes Glück bezeichnen. Und ähm, defi, definitiv, äh, de, von der Definition her, äh, Pater kommt aus dem lateinischen Vater, also die väterliche, wohlwollende Entmündigung, das ist sozusagen das, was mit Paternalismus zu verstehen ist. Ähm, Technikpaternalismus, auch wenn der Begriff noch nicht sehr alt ist, ähm, gibt es schon recht lange. Charlie Chaplin hat das zum Beispiel mit der Eating Machine im Film Modern Times ähm, thematisiert. Äh, also, Technik, dass Technik vormundschaftlich wird, äh, das ist auch gar nicht neu. In dem Fall geht es natürlich schief und die Suppe landet ihm dann doch im Gesicht. Und ähm, das ist eben genau der Moment, da sieht man auch schon der Techniker im Hintergrund, der versucht das Ganze zu fixen. Ähm, aber das Problem ist einfach, dass die Technik übergriffig wird. Ähm, jetzt kommen wir nochmal zu einer konkreten, genauen Definition von Technikpaternalismus, das machen Philosophen sehr gerne, sie definieren immer über, ähm, so erstens äh, etwas ist Technikpaternalismus, dann wenn, und dann so erstens, zweitens, drittens, viertens, ähm, und weil das ein bisschen schwierig zu erfassen ist, habe ich da mal eine kleine Hilfe geleistet und wir stellen erstmal die Akteure vor, ähm, wir haben den äh, Pater P, ähm, wir haben die Technik äh, T, das soll übrigens kein iPhone sein, nur falls das jemand denkt, äh, das ist natürlich ein freies Handy, Technik T, äh, eine Aktion A und das Individuum I. Die brauchen wir jetzt gleich für die Definition, deswegen schieben wir die mal so einfach zur Seite. Sagen, Technik ist paternalistisch, wenn Punkt 1, A von I als limitierend empfunden wird. Ähm, zweitens, I A nicht vermeiden kann, ohne Funktionalität von T einzubüßen, wichtiger Punkt. Drittens, wenn A von P so dargestellt wird, dass A hauptsächlich und im Interesse von I existiert, und, das sind alles Unverknüpfungen, das muss alles zutreffen, viertens, A autonom durchgeführt wird. Also das mit der Autonomität ist dann nochmal wichtig, P setzt das zwar in Gang, aber T handelt dann autonom. Das ist erstmal ein bisschen äh, zu kauen, aber letztlich ist, ist das die Definition nach äh, Frank, und, äh, Frank Pallas und Cyrus Bickermann. Ich sehe da einige Schwierigkeiten in dieser Definition, die ich jetzt auch mal auflisten möchte. Ist zum einen es ist es eine sehr subjektivistische Definition, es muss als Freiheitsbeschränkung empfunden werden, also gerade in den Ambient Technologies ist es ja immer mehr zu merken, dass dass man es eben nicht mehr merkt, wenn Technik mich entmündigt, wenn Technik mich gängelt und ich es gar nicht mehr mitbekomme, weil sie im Hintergrund agiert und äh, ich gar nicht weiß, dass da gerade Technik irgendwas gesteuert hat. Ähm, also muss ich es gar nicht unbedingt als limitierend empfinden, um trotzdem gegängelt zu werden. Ähm, dann hängt das, äh, hängt das dann äh, vom, von der, von der Darstellung des Paters ab, also es ist es auch sehr subjektivistisch, der Pater muss es darstellen, dass es im Interesse sei, aber äh, was ist, wenn der Pater lügt, zum Beispiel, oder also wenn der Wahrheitsgehalt äh, seiner Darstellung gar nicht äh, korrekt ist. Ähm, das ist also, deswegen bezeichne ich es als subjektivistisch, man kann mit dieser Definition keine klare, ja, wann empfinde ich denn etwas als imitierend? ist ja auch einfach unterschiedlich. Dann ist natürlich immer die Frage, wer ist der Pater? Ist das jetzt der Techniker oder der Eigentümer oder der Gesetzgeber oder eben die Technik selbst? Und das ist quasi die nächste Frage, ginge es nicht auch ganz ohne Pater? Könnte nicht der Kontrollverlust auch genau einfach aus der inneren Logik der Technik entspringen? Und ähm, ich sage da nämlich, es gibt eben zwei Ebenen von Kontrolle. Es gibt einmal ähm, die, die Kontrolle, dass mich der Pater mittels einer Maschine kontrolliert, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass Maschinen mich kontrollieren, ohne dass es da irgendwie einen Pater zu gibt. Ähm, Weitere äh, Kritik an, der, äh, an dieser Definition ist der Freiheitsbegriff, beziehungsweise die Frage, welcher Freiheitsbegriff ist denn hier eigentlich äh, intendiert. Der Freiheitsbegriff, da könnte, könnte man äh, ganze äh, Dissertationen darüber schreiben, haben auch viele gemacht, deswegen möchte ich da jetzt nicht so tief drauf eingehen. Es gibt... Ähm, Aktive und passive Freiheit und es ist hier gar nicht klar, von was möchte ich eigentlich frei sein. Und äh, dann stellt sich auch wieder die Frage, ähm, wie kann ich denn Individuen zur Freiheit befähigen, ohne den diese Freiheit wieder despotisch zu verordnen. Also in dem Moment, wo ich sage, ich befehle dir frei zu sein, ähm, wird, wird irgendwie deutlich, da, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, auch das ist in dieser, in dieser Definition nicht wirklich abgebildet. Gleichzeitig ist der kulturelle Kontext ausgeblendet, es gibt Freiheitsbeschränkungen, die zueinander in Wechselwirkung stehen, die einander verstärken oder aber auch aufheben können und, äh, oder kompensieren können und äh, es, ist, es ist immer auch ein kultureller Aushandlungsprozess äh, involviert und das, dann kommen wir wieder zu Punkt 1, es ist irgendwie subjektivistisch und das ist auch hier nicht mit abgebildet. Außerdem könnte man sagen, diese Definition trifft doch eigentlich auf jede Technik zu. Also wenn ich, ähm, äh, ich, ich, ich, werde, wenn ich äh, die Technik nicht so benutzen möchte, wie sie mir das vorgibt, damit bestraft, dass sie nicht funktioniert. Also wenn ich äh, hier ganz, ganz schlicht und ergreifend eine Flasche habe und äh, die, die, die zwingt mich dazu, den Deckel äh, gegen den Uhrzeigersinn aufzuschrauben, wenn ich sage, nee, das möchte ich aber nicht und ich drehe die ganze Zeit in die andere Richtung, Funktioniert sie nicht, also die Bestrafung, ähm, äh, der Funktional, äh, dass die Funktionalität äh, einbüßt, das, ähm, das habe ich ja eigentlich überall, weil, weil mir jede Technik ihren korrekten äh, oder ihre angemessene Handhabung aufzwingt. So rum funktioniert es. Mhm. Und da, dieser Punkt bringt uns an einen ganz wichtigen Punkt, nämlich klarzumachen, es geht nicht um Technik allgemein, es geht nicht darum, Technik, Allgemein abzulehnen. Es geht darum, sich Technikpaternalismus bewusst zu machen und zu hinterfragen. Und sich klar zu machen, indem wir Technik umwälzen, wälzen wir uns selber um und werden auch zu anderen Menschen. Und deswegen ist eben genau die Frage, wie wird Technik umgewälzt und was verändert das mit uns? Ich habe noch eine eigene Erweiterung zu dieser Definition. Mir fehlten, fehlte da nämlich auch noch was. Nämlich, dass einmal der vorauseilende Gehorsam, wenn ich mich schon ganz freiwillig an Technik anpasse, aus Angst in die Quere zu kommen. Ich habe da die, dazu die äh, anekdotische, äh, kleine Anekdote, wie ich in einem äh, Regionalzug voller äh, Studenten übrigens stand, also Leute, die zumindest schon ein bisschen gebildet sind, ähm, im Hochsommer, es war sprechend heiß und ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, direkt an der Tür zu stehen. Was gut war, in so einer völlig übervollen Regionalbahn ist nämlich die Luft dann sehr schlecht im Sommer. Und ich habe immer die Tür aufgemacht, die geht immer wieder von alleine zu und ich habe sie immer wieder aufgemacht. Und äh, irgendwann kam eine Person in dem Zug auf den Gedanken, der Zug fuhr die ganze Zeit nicht los, dass er deswegen nicht losfährt, weil ich die ganze Zeit die Tür offen halte. Was Quatsch ist, sobald der Zug losfahren will, gehen die Türen zu und dann kann auch kein Fahrer die mehr öffnen. Genau das habe ich dann versucht zu erklären, aber das, das kam überhaupt nicht an, das bildete sich quasi ein Mob von Leuten, die alle äh, mir jetzt sagten, ich soll, möge jetzt bitte die Tür zuhalten, weil, äh, weil sie endlich losfahren wollten, also diese vorauseilende Gehorsam, ich möchte der Technik nicht in die Quere kommen und deswegen äh, tue ich auch Dinge, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben, aber sicherheitshalber ähm, äh, orientiere ich mich dann trotzdem mal an der Technik und stehe lieber im warmen, äh, äh, nicht sauerstoffgegebenen, äh, vorhandenen Zug, als äh, dass, dass ich mal irgendwie meinen mein Kopf anschmeiße. Ähm, zweiter Punkt ist eine Art freiwillige Unterwerfung, äh, das ist nämlich in dem Moment, wo ich weiß, also wo ich quasi wieder besseren besseren Wissenshandel, Vielleicht kennt der eine oder andere die Situation, dass man äh, bei einem Sachbearbeiter oder so ist und das ist einfach ganz offensichtlich. Ähm, schönes Beispiel hatte ich mit Amerika. Ja, Sie sind hier nicht als ausgereist äh, vermerkt im Computer. Ja, aber ich, bin doch, ich stehe hier leibhaftig vor Ihnen in der amerikanischen Botschaft in Deutschland. Ähm, ich habe hier einen Ausweis. Sie können... Sie können das doch überprüfen, nein, es steht nicht im Computer und damit sind Sie nicht ausgereist. Ähm, also äh, das ist sozusagen die, die Unterwerfung wieder besseren Wissens. Und ähm, äh, was dabei eben auffällt ist, dass äh, je komplexer Technik ist, umso schwieriger ist sie noch dazu über, zu überblicken. Und äh, deswegen muss man immer darauf achten, dass eben der Mensch die Technik kontrolliert und nicht andersrum. Also, dass ich immer die Möglichkeit habe, zu überbrücken. Ich sehe, da ist der Mensch, der steht direkt im Fleisch und Blut vor mir, dann, dann, dann muss ich irgendwie den Computer überbrücken können, der halt das Gegenteil behauptet. Paternalismus kann man auch noch einschränken in, oder einteilen in zwei Untergattungen, dass ähm, der Pater, der Vater, der schränkt eben die äußere Autonomie ein und wird auch als Einschränkung oder diese Einschränkung wird auch so empfunden. Ähm, Im Gegenzug gibt es dazu nicht, nicht ärgern, ich komme gleich auf die äh, gendergerechte äh, Variante, den Maternalismus, naja die Mutter, äh, das, das stammt von Giesinger diese äh, Einteilung, ähm, die beschränkt die innere Autonomie, also das wird auch gar nicht unbedingt als, als ähm, äh, Einschränkung empfunden, das ist einfach ein fürsorgliches Handeln, was mich aber trotzdem unmündig hält, ähm, weil es, es entspricht aber den Wünschen von I. Also das, äh, das beste Beispiel sind irgendwie so die, keine Ahnung, mir fallen da immer die äh, Jungs ein, die sich mit 40 noch die Wäsche von ihrer Mama waschen lassen. Die wollen das, aber es hält sie auch unmündig. Ähm, jetzt ist natürlich diese furchtbare Einteilung in Paternalismus und Maternalismus mit äh, männlich und weiblich zugeordneten äh, Merkmalen äh, völlig daneben, wie ich finde, und deswegen äh, schlage ich vor, stattdessen von hartem und weichem Paternalismus zu sprechen, beziehungsweise eigentlich noch treffender ähm, wäre externer Paternalismus und internalisierter Paternalismus, also dass äh, der internalisierte Paternalismus ist der, den ich gar nicht, mehr richtig, gar nicht mehr richtig wahrnehme und den ich eigentlich ganz gut finde. Fast alle Apple-Handy-Benutzer Apple fallen genau in diese Geschichte. Die wollen diese Gängelung, die wollen eingeschränkt werden von ihrer Technik, weil sie so geil ist. Und das ist sozusagen, dazu ist die Frage, es könnte sogar sein, gerade weil es unterbewusst ist, dass das sogar noch gefährlicher ist als der externe Paternalismus, weil gegen den wehre ich mich ja wenigstens. Was ist unsere bleibende Definition von dem Ganzen? Die versuche ich jetzt nochmal zusammenzutragen. Technikpaternalismus ist das Auftreten autonomer Aktionen technischer Systeme in Bezug auf Individuen, die diese Aktionen eben nicht kontrollieren können. Ähm, und ich sage dazu, der muss dabei nicht zwingend wahrnehmbar sein und es hat eine vormundschaftliche Ebene drin. Ähm, Technikpaternalismus oder auto, autonome Technik haben wir, haben wir schon lange, das ist auch eine schöne Sache, die Essensmaschine ist ja auch autonom. Ähm, aber was jetzt eben sich an der Situation verändert ist, ein neuer, äh, neuer ähm, Faktor, der sensorisch Verschaltete, der Vernetzte, der Universale, also intelligente Computer. Und der bringt eben in diese ganze äh, Überlegung mit Technikpaternalismus eine ganz neue Form der Autonomie mit rein. Also in dem Moment, wo. Ähm, die Dampfmaschine äh, autonom agiert, äh, habe ich da noch viele Möglichkeiten, das auch zu äh, verändern. In, in dem Moment, wo alles digital wird, ähm, bekommt das einfach eine komplett neue Ebene und muss damit auch nochmal komplett neu dis diskutiert werden, was macht das denn eigentlich mit uns, diese ganze Technik, äh, äh, digitale Technik. Ähm, der Fehler, Moment, jetzt muss ich einmal... Ach so, richtig. Der Fehler, ähm, dieser, der, der, wenn man das als Fehler bezeichnet, des Technikpaternalismus, den kann man nicht an der Technik selbst beheben. Ich kann die Flasche nicht verändern, dass sie, dass sie anders aufgeht. Ähm, ich, sie gibt mir nun mal diesen Handlungsrahmen vor und ähm, ich, ich muss, kann mich damit halt entweder abfinden oder nicht. Der Fehler muss bei uns selbst behoben werden, nämlich in dem Moment, wo wir uns das bewusst machen. Hier stört es mich nicht, dass die Flasche mir sagt, wie ich sie benutzen soll, weil, äh, finde ich super. Aber die Frage zu stellen, stört es mich oder stört es mich nicht, das ist der wichtige Punkt, der mir wenn ich jetzt nochmal auf Spitze kurz äh, zurückgehe, genau fehlt. Genau die Frage stellt er nicht, er macht das viel zu allgemein und äh, deswegen halte ich es für sehr gefährlich auch, was er schreibt. Obwohl er in vielen Teilen äh, sehr nah an, an, an dem liegt, was ich, was ich auch sage, nämlich wir müssen das hinterfragen. Wir müssen uns äh, Technikpaternalismus bewusst machen und wir müssen unsere digitale Mündigkeit behaupten. Mit, äh, in dem Moment, wo ich mündig mit dieser Technik umgehen kann, kann ich nämlich überhaupt erst entscheiden, Stört es mich oder stört es mich nicht? Hier stört es mich nicht. Bei meinem Telefon, wenn das äh, irgendwie, ohne dass ich mitkriege, äh, meine äh, Daten, äh, wo ich gerade mich befinde, in die Weltgeschichte funkt, da stört es mich. Und genau, um mir diese Frage überhaupt stellen zu können, um die auch beantworten zu können, muss ich meine, muss ich digitale Mündigkeit haben. Ähm, und am besten wäre es eigentlich, wenn wir, wenn wir insgesamt eine, eine Art ethisches Grundgerüst für, für diese Techniken aufstellen würden, und zwar bevor es irgendwelche Leute tun, wie es jetzt gerade passiert, die sich damit gar nicht auskennen, also die nicht wissen, was mit Technik ist, äh, wie, wie Technik sich entwickelt. Ähm, an der Stelle sage ich immer ganz gerne, Moral ist, ist wie, wie ein Muskel, den wir, den, den wir eben auch trainieren müssen, und wenn wir, die, wenn wir die verkommen lassen, dann, äh, dann sind wir auch da nicht mehr gut in der Lage zu entscheiden, äh, was halte ich denn jetzt für richtig und was halte ich für falsch. Und deswegen ähm, müssen wir quasi unseren Moralmuskel auch immer, wenn wir mit Technik umgehen, trainieren und immer die Frage stellen, halte ich das jetzt für richtig oder nicht? Und nicht wie die Schafe einfach, hm, der will meinen Namen wissen, na gut, gebe ich meinen Namen ein. Ähm, sondern einfach hinterfragen, ist das jetzt notwendig oder nicht? Jetzt kommen wir zum äh, Thema Mündigkeit, ähm, da bin ich ja schon gerade äh, hingekommen, was ist denn digitale Mündigkeit? Ähm, fragen wir uns mal wieder, äh, hier haben wir Albert Einstein, der eben genau sagt, ähm, die, die, die, ganzen, die Frage, wo Technik und Wissenschaft uns hinbringt, ähm, äh, hängt eben genau davon ab, was denn eigentlich unsere moralischen Werte machen damit. Also die, die, die Quintessenz ist, entscheidend ist, was wir daraus machen. Und deswegen müssen wir immer wieder darüber nachdenken und die Fragen stellen. Mündigkeit ist, äh, hat auch verschiedene Facetten. Zum einen ist es erstmal ein, äh, ein Rechtsbegriff. Und zwar stammt das aus dem altdeutschen äh, mund mit T hat mit dem Mund gar nichts zu tun, haben aber den Fehler haben auch äh, viele andere, äh, auch höher, höher äh, glaube Lessing oder Schiller, einer von beiden hat diesen Fehler zum Beispiel auch gemacht, also da ist man nicht alleine. Ähm, die Mund bezeichnete die hervorgehobene Stellung des Hausherrn gegenüber Frau, Kindern und Gesinde. Ähm, in dem Moment, wo ein, äh, ein junger Mann aus, quasi äh, aus der Mund des Vaters heraustrat, wurde er damit mündig. Ähm, gleichzeitig äh, Frauen wurden natürlich nicht mündig, die traten aus dem Mund des Vaters in den Mund des Ehemanns. Ähm, was ich ganz spannend finde an der Stelle ist, dass auch der, der Begriff Mündigkeit sich also von dem, von dem Vater ableitet. Genau, wir erinnern uns, der Paternalismus hat ja auch mit dem Vater zu tun. Ähm, und Heute haben wir das als Rechtsbegriff, da auch unterschiedliche Ebenen oder Stufen. Man kann ehemündig sein, das ist schon wesentlich früher als die Strafmündigkeit und die Wahlmündigkeit liegt irgendwo dazwischen. Also da sieht man, im Rechtlichen gibt es da auch unterschiedliche Stufen. Es wird aber auch bezeichnet als Reifen des Menschen als Gesamtgeschlecht, also es wird eine Analogie hergestellt, der, der, der Menschheit mit dem Heranreifen eines Kindes und ähm, dabei geht es auch darum, Verantwortung für das Fortbestehen der, ähm, äh, der, der eigenen Spezies äh, zu übernehmen. Ähm, also Fortbestehen, ähm, Verantwortung, Selbsterhaltung, das ist quasi auch das, worum es in, äh, in den Richts Rechtsbegriff geht, in dem Moment, wo ich erwachsen bin, bin ich, dafür, bin ich in der Lage, für mich selber zu sorgen und äh, in der Aufklärung geht es eigentlich auch darum, dass wir als Spezies unser Fortbestehen, äh, unseren, den Erhalt als Spezies äh, ermöglichen und zwar über die eigene Lebensspanne heraus, hinaus. Ähm, für die Demokratie ist Mündigkeit eine ganz wichtige Voraussetzung, weil als in der Demokratie sind wir ja, äh, als alle sozusagen das Volk herrscht ja oder soll zumindest äh, äh, herrschen und ähm, handeln. Äh, wenn in dem Moment, wo ich herrsche, muss ich auch verantwortbar sein. Also ich muss die Verantwortung tragen für die Entscheidungen, die ich treffe. Und um verantwortbar zu sein, also um verantwortlich handeln zu können, muss ich verantwortbar sein und um verantwortbar zu sein, muss ich mündig sein. Das ist sozusagen die Kette, in der auch klar wird, Mündigkeit ist für die Demokratie eine ganz wichtige Angelegenheit. Und Freiheit, leider wird dieser Begriff sehr ausgelatscht und seine Wichtigkeit geht dadurch ein bisschen verloren. Das ist natürlich Bedingung für Aufklärung, laut Kant. Ähm, und da gibt es so eine schöne Wechselwirkung, Freiheit ist die Bedingung für Aufklärung. Aufklärung, auch daraus entsteht Mündigkeit und aus Mündigkeit äh, ist wiederum die Bedingung für Freiheit und dann haben wir da so ein, also wenn wir so alles drei gleichzeitig so langsam erheben, dann, äh, dann sind wir da ganz gut mit. Ähm, äh, Freiheit ist also ein, ein, äh, auch gleichzeitig ein befreiendes Element. Und äh, es geht einfach um das Heraustreten aus einem Herrschaftsverhältnis, also dem Pater, der über mich herrscht. Ähm, es gibt auch, so, ich nenne es jetzt mal hier, technische Mündigkeit, also natürlich nicht nur in die digitale Technik muss ich mündlich behandeln, sondern auch ähm, die Technik. Da gibt es so ein paar Schwierigkeiten, es gibt eine äh, ziemlich hohe psychologische Entfernung, äh, also, pf, Entschuldigung, wenn ich, ähm, bei, es gibt viele Technik, die die äh, psychologische Entfernung zu den Konsequenzen die sie auslöst, erhöht. Also zum Beispiel ein Pilot eines Kampfjets, der drückt nur noch zu einer gewissen Koordinate aufs Knöpfchen und der kriegt überhaupt nicht mit, was da unten passiert. Der kann auch nicht überprüfen, ob das jetzt wirklich ein Waffenlager ist oder ob es vielleicht doch ein Krankenhaus war, wo er jetzt drauf geschossen hat. Er kann also gar nicht eigenverantwortlich handeln und handelt damit unmündig. Außerdem gibt es eben Situationen, in denen Technik ethische Entscheidungen übernimmt, zum Beispiel Digital Rights Management ist, ein, ist was dafür. Autos haben schon viel eingebaut, auch was ähm, mir Entscheidungen abnimmt. Ähm, ein ganz tolles Beispiel ist auch der DVD-Ländercode, in dem ich gar nicht mehr... Äh, <lacht> gefragt werde, wo ich habe die DVD gekauft im Buch kann ich überall lesen egal wo ich mich befinde wenn ich eine DVD kaufe und damit ins Ausland fahre habe ich kann ich Pech haben und die da gar nicht abspielen ähm, es braucht also irgendwie so eine Art äh, achso natürlich und Punkt 3 ist dann je komplexer das Ganze wird ähm, desto höher ist die Bereitschaft dass ich das einfach so hinnehme und akzeptiere weil ähm, da kommt dann immer so eine schöne Überforderung durch, äh, durch Masse dazu und ich kann ja auch nicht bei allem irgendwie mir dauernd äh, Gedanken drüber machen. Bei den Ambient Technologies kriege ich ja gar nicht mehr mit, wenn Technik äh, vorhanden ist und Entscheidungen übernimmt. Ähm, es, es braucht also eigentlich sowas wie ein, ein digitales Allgemeinwissen, in dem man sich nicht jede Frage neu stellen muss, sondern indem ich schon so, so ein Grund, Grund äh, Auswahl an, ähm, an Infos oder an Gedanken dazu habe. Ähm, wenn wir jetzt Mündigkeit haben und ähm, da quasi ein, ein, ein ethisches Grundgerüst uns äh, überlegen, dann kommen wir natürlich ganz schnell bei Kant raus, das ist ja so der Erste, der sich äh, mit der Mündigkeit sich, äh, beschäftigt hat und der hat da einen Satz gebracht in seinem Aufsatz, was ist Aufklärung? Ähm, ja, wenn man ihn modern versteht, ist da etwas leider immer noch sehr viel dran. Er sagt, dass eben die Hauptgründe für Unmündigkeit, Faulheit und Feigheit sind. Und wenn ich mir die Frage, also wenn ich beobachte, wenn, wie Menschen mit, zum Beispiel mit Computern, sich unmündig verhalten, dann ist das, ich, ich würde es nicht so gemein äh, fies ausdrücken, aber dann, dann liegt es meistens entweder daran, dass jemand sagt, boah, habe ich jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich mache mir halt einfach einen Google Account oder also in die Richtung. In dem, also es ist halt einfach ach, ablehnen im Sinne von, dafür da möchte ich keine Zeit reinstecken. Oder genau Angst. Ach, das verstehe ich ja eh nicht. Und wenn man noch, man kann sagen, hey, das ist wirklich selbsterklärend. Geh nur, du musst nur auf diesen Link gehen und da wirst du lernen, wie man ein, also du wirst es genau erklärt, erklärt kriegen, wie man ein Doodle einrichtet. Ähm, du musst nur auf den Link klicken, dann ist die Aussage, du musst nur auf den Link klicken, schon so, äh, oh Gott, das schaffe ich eh nicht. Und das führt dann aber dazu, dass Menschen sich nicht weiter damit beschäftigen und ähm, es dann anderen Menschen sehr leicht machen, sich zu ihren Vormündern aufzuwerfen. Ähm, Leute, äh, die... Also äh, ablehnen, ähm die, die, die nicht ihrer Verantwortung äh, gerecht werden wollen quasi. Ich sage, dass jeder, der sich mit Computern, mit Technik, mit digitaler Technik beschäftigt, auch die Verantwortung hat, das zu hinterfragen und zu überlegen, was macht das mit mir. Ähm, und deswegen, für, wenn man radikal wäre, würde ich sagen, äh, hey, wenn, wenn du nicht bereit bist, auf diesen Link zu klicken und mal zu versuchen, äh, rauszufinden, wie man ein Doodle einrichtet, dann solltest du eigentlich Computer gar nicht benutzen weil da, es ist ganz wichtig, dass du, dass du in der Lage bist, die Technik zu, zu hinterfragen, die du benutzt und äh, damit umzugehen. Also in dem Moment, wo ich, ich muss, ich muss meiner Verantwortung mit den Medien auch gerecht werden, ich muss das Medium auch mitgestalten und darf es nicht nur äh, benutzen. Ähm, und deswegen ist es eigentlich eine, eine nette Sache, diesen Text, was ist Aufklärung, so zu lesen, ähm, als wäre er heute verfasst worden. Ähm, dieses digitale Allgemeinwissen, dabei geht es mir darum, ähm, quasi eine, eine äh, Rückgewinnung von Kontrolle zu schaffen ähm, und äh, eben diese, die Folgen dieser äh, zunehmend autonomen, intelligenten, technischen äh, Systeme zu hinterfragen und ähm, eben bestimmte Autonomieeigenschaften in Techniken auch einfach schlichtweg zu unterbinden. Also wenn die Fernbedienung vom Anfang, wenn die noch ein weiteres Knöpfchen hätte, was sagen, wo ich wo ich draufdrücken kann und sagen kann, Stopp, egal was du machst, ich möchte nicht, dass du es das machst, überbrücke das. Ähm, dann wäre die Fernbedienung gar nicht mehr äh, paternalistisch, weil dann könnte ich genau diese Autonomieeigenschaft unterbinden. Ähm Wie sieht das in der äh, Praxis aus. Es gibt also ein paar Grundforderungen, die ich jetzt mal hier notiert habe. Ich vergleiche Software ganz gerne mal mit, mit Systemen, mit politischen Systemen und ich sage, bei Software ist es genauso wie in der Demokratie, wenn ich nicht in die Regeln schauen kann, dann ist es ein totalitäres System. Es ist wichtig, dass ich in das Grundgesetz und überhaupt in die gesamte Rechtsprechung und Rechtsgebung reingucken kann. Vieles davon verstehe ich wahrscheinlich nicht, so geht es mir mit Quellcode von Software auch. Aber ich kann jemanden einstellen, ich kann mir einen Juristen bitten und sagen, bitte schau, mir, schau dir diese kleine Ecke hier mal an und erklär mir das. Und genau so kann ich auch für den Code jemanden einstellen, der mir was daran verändert. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr in die Gesetzgebung reinschauen kann, bin ich hier ausgeliefert, ich weiß nicht, was, äh, was macht die Technik überhaupt und äh, das ist vergleichbar mit einem System, in dem ich die Gesetze nicht anschauen kann, weil da können die dann nämlich auch heimlich geändert werden, ohne dass ich da was von mitbekomme. Es ist ein totalitäres System. Das heißt, eigentlich müsste alle, alle Software frei sein, das ist ein langfristiger Traum, aber ähm, träumen dürfen wir als Philosophen, ja, das ist ja das Schöne. Äh, Gleiches gilt für offene Standards und offene Schnittstelle, die brauchen wir, damit wir äh, Dienste wechseln können. Im Moment ist es so, wenn ich von Facebook zu Twitter wechseln möchte, dann muss ich mein Netz neu aufbauen. Ich kann, nicht, ich kann nichts mit, mit rausnehmen. Ähm, die digitale Verknüpfung von Informationen, also wenn wir bei Punkt 2 sind, ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Wir müssen die Privatheit schützen, weil diese Verknüpfung von Informationen einfach ungeahnte Ausmaße annimmt und wenn ich, wenn ich über jemanden sehr viele Informationen habe und dieser Mensch vielleicht noch nicht mal weiß, dass ich so viele Informationen über ihn habe, dann wird er unglaublich manipulierbar für mich. Und genau in einer, in einer Demokratie wollen wir eigentlich nicht, dass der Souverän manipulierbar ist. Deswegen ist eben auch Datenschutz ein ganz, ganz wichtiges Ding an der Geschichte. Mit gesamtes Internetnutzen meine ich, dass es eben, die meisten denken nur noch WWW ist das Internet, es gibt aber noch viel mehr, es gibt FDP, es gibt SMTP, es gibt IRC, das ist alles das Internet. und äh, sich also, das auch wirklich benutzen. Es wird immer mehr browserabhängig irgendwie gemacht. E-Mails werden zum Beispiel nur noch über den Browser abgerufen. Auch Chat läuft eigentlich über ein anderes Protokoll. Auch das läuft dann über den Browser. Und wir haben es auch am, am Telefon, diese ganzen Apps, die. Meistens auch nur auf einen Teil des Internets zugreifen und dann zum Beispiel Funktionen begrenzen. Es gibt da richtig gute Beispiele, wo, wo richtig klar wird, wenn ich jetzt auf die Originalseite gegangen wäre und nicht die App genutzt hätte, dann hätte ich, hätte ich viel mehr Freiheiten gehabt. Ähm, Medienkompetenz, also wir brauchen das ein digitales Allgemeinwissen. Wir müssen äh, eigentlich alle Menschen auf ein Grundkompetenzniveau äh, äh, bringen. Ähm, wir müssen uns klar machen, dass äh, wir Verantwortung tragen in dem Moment, wo wir Technik benutzen äh, und äh, dass, dass genau um diese Verantwortung tragen zu können, braucht es wie gesagt diesen Knopf, mit dem ich überbrücken kann. Das heißt, wir dürfen keine Technik äh, haben, die Verhaltensweisen vorschreibt ähm, oder nicht zu, äh, zu umgehen oder zu überbrücken ist, weil nur dann ist auch klar, ich bin verantwortlich. In dem Moment, wo ich sagen kann, ich konnte nicht anders, das Auto ist, ist so gefahren und deswegen habe ich den Menschen überfahren. Im Moment bin ich nicht mehr verantwortlich und es muss einfach klar sein, natürlich bin ich verantwortlich, wenn ich Auto fahre. Und der Mensch muss der letzte, immer die, das letzte Wort haben. Dann äh, es muss äh, Technik transparent sein, sie muss kenntlich machen, wenn sie etwas entscheidet und ob sie etwas entscheiden und sie muss sichtbar bleiben als Mittel, sodass ich überhaupt die Möglichkeit habe, meiner Verantwortung gerecht zu werden. Ähm, es muss viele Optionen geben, die darf aber dürfen nicht zu so unübersichtlich werden ähm, und es braucht bedacht, genau deswegen auch sehr äh, bedachte Grundeinstellungen. Ähm, um es mit Einstein zu formulieren, Technik muss äh, so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher. Und ähm, gerade durch bedachte Grundeinstellungen schaffe ich es eben auch Leuten, die eher überfordert sind damit, trotzdem eine gute Technik äh, zu, äh, an die Hand zu liefern. Ähm, wir brauchen eben neue Modelle zur Anerkennung stoffloser Leis Leistungen, das wird irgendwie immer mehr. Und ähm, in dem Moment, wo Daten nicht mehr ortsgebunden sind, äh, verbreiten sie sich weiter, und das ist eigentlich auch sehr wünschenswert, aber trotzdem müssen wir natürlich überlegen, äh, wie, wir, wie wir diese Leistungen als Leistungen weiterhin anerkennen. Ähm, wir haben festgestellt, ein restriktiver Schutz, äh, die, die Restriktionen immer weiter auszubauen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Ähm, außerdem müssen wir äh, der Wissenschaft klarmachen, dass sie sich äh, damit mehr beschäftigen muss, dass sie a, das Thema mehr hinterfragen muss, mehr, mehr sich Gedanken drum machen muss und zweitens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, als Forschungsquelle auch ähm, akzeptiert werden muss. Also das setzt sich auch gerade immer weiter durch, aber es gibt zum Beispiel immer noch keine richtige Zitierweise für Internetquellen. Und es ist natürlich sehr schwierig, sich wissenschaftlich über das mit dem Internet zu beschäftigen, wenn man das Internet eigentlich gar nicht als Forschungsquelle benutzen darf. Oder es ist immer noch so mit Naserumpfen und äh, so weiter. Ähm, und da äh, versäumt die Wissenschaft auch viele Chancen, die sie aber jetzt bestimmt hoffentlich bald ähm, nachholt. So, damit sind wir jetzt so langsam ähm, am Ende angekommen. Ach nein, genau, kurzer, kurzer, kurzes Beispiel noch, natürlich bin ich nicht die Erste, die Netzethik oder Moral für moralische Hinterfragung des Ganzen fordert, da gibt es schon sehr viele, auch schon sehr alte Geschichten, die aber leider alle ziemlich ausführlich sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem äh, nicht sehr digitalmündigen Vater, äh, die in die Hand drücken würde, das würde den maßlos überfordern. Und was ich gerne hätte, ist sozusagen eine, eben das Allgemeinwissen, also auf einer eine Ebene, auf der äh, es eben nicht die Menschen überfordert, auf dem es relativ einfach äh, dargestellt ist und in dem es nicht um ko komplizierte ähm, Sachen mit Auslauf geht, sondern äh, in dem es wirklich darum geht, ähm, die, die Basics zu klären. Und dann kann es ja gerne komplizierter werden, aber das muss eben als gesellschaftlicher Prozess funktionieren. Aber vielleicht kann man natürlich dieses Netzethiken auch als äh, Hilfsstellung äh, oder als, als Inspiration schon mal heranziehen, weil da steht auch eine Menge Vernünftiges drin. Ähm, so, ja, da sitzt der Faust äh, nun am Ende und ist so klug als wie zuvor. Kant hat Mündigkeit gefordert und die brauchen wir auch im digitalen Raum und äh, dazu ist es einfach ganz wichtig, den eigenen Verstand zu gebrauchen, die Technik in dem Moment, wo ich sie benutze, ständig auch zu hinterfragen ähm, und äh, mir, ich kann mir natürlich auch bewusst machen, dass mein persönlicher einzelner Ein Einfluss auch nur begrenzt ist. Also, äh, und, der gesamte menschliche Einfluss über die Technik ist natürlich auch begrenzt, weil äh, es ist auch einfach gar nicht möglich, über alle Gesetze und Prozesse in der Natur zu herrschen. Und so, so ist es natürlich auch, äh, geht es natürlich auch mit Technik. Ich kann nicht alles einwandfrei kontrollieren. Ähm, gleichzeitig ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass ein Wissen um die Funktionsweise der Technik ähm, zwar wichtig ist, aber nicht, nicht das einzig Wichtige, also es gibt viele, die sagen, ach, ich kenne mich damit ja gar nicht genug aus. Das macht aber nicht digitale Mündigkeit aus. Digitale Mündigkeit macht aus, dass ich sie hinterfrage. Und in dem Moment, wo ich sie hinterfrage, lerne ich die Technik ja auch ohnehin besser kennen. Das heißt, um mich mündig mit Technik zu beschäftigen, ist es gar nicht notwendig, dass ich sie besonders gut kenne. Ein mündiger Umgang führt automatisch dazu, dass ich sie besser kennenlerne, weil ich sie hinterfrage. Und wer nicht fragt, bleibt dumm. Ähm, ähm, ja, richtig, genau. Um, das, das, bedeutet für uns Menschen, die sich ja schon auch mit Medien beschäftigen. Äh, ich versuche gerade immer vor allem Frauen dazu zu bewegen, äh, die digitale Technik auch mal mit zu gestalten und sie nicht nur zu benutzen, ähm, weil gerade diese diese Überforderung, äh, da, da lassen sich viele Frauen tatsächlich noch sehr von ähm, entmutigen und erschrecken. Ähm, wir müssen uns der Verantwortung bewusst werden und dieser Verantwortung auch gerecht werden. Wir müssen uns klar machen, dass nicht alles, was geht bei der Technik, auch unbedingt gut ist. Gleichzeitig ist aber auch nicht alles, was Technik ist, irgendwie böse. Immer auch an Technikphilosophie denken, daran denken, was macht das Ganze denn mit dem Menschen, wie verändert das denn unser Denken. Daran denken, wir sind im Moment die Pioniere. Wir sind diejenigen, wir stehen jetzt an diesem, an diesem entscheidenden äh, historischen Wendepunkt, äh, wo sich die Digitalisierung immer weiter äh, ausbreitet und etabliert und ähm, das, was wir damit machen, das ist, wird ist, ist weichenstellend. Also wir bestimmen, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Ob, ob es sich in eine freiheitliche Richtung entwickeln wird, die die Demokratie stärkt, in der Mitbestimmung äh, durch die digitale Technik besser wird und besser möglich, in der äh, Journalismus äh, freier wird, oder ob es eben genau das Gegenteil passiert, ob wir, ob wir uns dadurch gleichschalten und ähm, in unserem Handeln und Denken einschränken lassen. Ähm, Technik prägt sowohl unser Denken als auch unser Handeln, das müssen wir uns bewusst machen und wir müssen uns bewusst machen, dass wir dafür die Verantwortung tragen, wir, nicht die Technik. Deswegen müssen wir auch immer unseren Moralmuskel trainieren. Ja, und das, äh, damit sind wir dann beim Ende, die Quellen ähm, sind jetzt hier nicht so gut zu erkennen, aber äh, sind auch, ich weiß nicht, wenn, wenn jemand die Folien haben möchte, dann stelle ich die natürlich gerne zur Verfügung und jetzt ähm, können wir noch ein bisschen diskutieren. Vielen Dank. Oder Fragen?